Guten Tag, mein Name ist Dr. David Wilford und ich möchte mit Ihnen noch eine Überlegung teilen, wie Sie die positive Seite Ihrer Beziehung fördern können. Bevor Sie mich eines Clickbait bezichtigen, gleich ein Geständnis. Clickbait für die, die den Begriff nicht kennen, bedeutet, dass man etwas in der Überschrift verspricht, was man aber im Inhalt nicht erfüllt. Hier ist mein Geständnis. Ich halte nicht viel von formalen Beziehungstests, also Tests, die konkrete Informationen über die Beziehung erfragen und daraus einen Wert ergeben, der einem sagt, wie gut die Beziehung sei. Die, diese Tests sind zwar hilfreich für Untersuchungen, um Paare in Kategorien einzuteilen, aber, aber nicht für ein Paar, das wissen will, wie gut seine individuelle Beziehung ist. Ich gehe davon aus, dass das Paar spürt, wie gut seine Beziehung ist. und wie sich das Wohlgefühl auch von Tag zu Tag ändert. Warum also schlage ich einen Test vor, damit Sie, also nicht für eine Untersuchung, herausfinden, wie gut Ihre Beziehung ist? Weil ich Ihnen helfen will, wo Sie hinspüren können, um besser zu erkennen, wo Sie Ihre Beziehung vielleicht noch zufriedener machen könnten. Nehmen wir einmal an, Sie haben, wie man so sagt, Mist gebaut. Kratzer am Auto, Teller zerbrochen oder, oder ähnliches. Sie könnten es verbergen. Wie glauben Sie, würde Ihr Partner reagieren, wenn Sie es ihm trotzdem sagen würden? Ihnen einen Vorwurf machen? Sie trösten? Sagt er, typisch, alles machst du kaputt? Oder redet er eher so? Ja, hätte mir genauso passieren können. Sie können natürlich nicht wissen, wie Ihr Partner in Zukunft reagiert, aber Sie haben mit Sicherheit eine Vermutung. Ihre Vermutung wird entscheiden, ob sie ihr Missgeschick mit ihm oder ihr teilen würden. Und ihr Verhalten und die ihres Partners würde ein guter Test dafür sein, wie gut ihre Beziehung ist. In geglückten Beziehungen haben beide diese Zuversicht. Meinem Partner ist mein Wohl wichtig. Und mein Partner weiß, dass mir auch sein Wohl wichtig ist. Und wir beide wissen, dass wir beide dieses voneinander wissen. In anderen Worten, wenn ich meinem Partner ein Missgeschick mitteile, also etwas, was mich belastet, wird er mich trösten, sogar wenn der Schaden meinen Partner betrifft. Man könnte auch sagen, die Gewissheit, ich bin ihm wichtiger als der Kratzer am Auto. Die gute Nachricht, ich verrate Ihnen nicht nur einen Test zur Qualität Ihrer Partnerschaft, sondern zeige Ihnen auch, wie Sie Ihre Chancen erhöhen können, damit Sie auch den Test bestehen. Wenn Sie mit täglichen Love Graffitis Ihren Blick auf die positive Seite Ihrer Beziehung stärken, wird es Ihnen leichter fallen, Zuversicht zu entwickeln, dass Ihr Partner bei einem Missgeschick Mitgefühl haben. Und Sie werden Mitfühlende reagieren, wenn Ihr Partner Ihr neues Auto beschädigt hat. Abonnieren Sie diesen Kanal und gehen Sie auf couplecoaching.de, um alles weitere zu erfahren.